Eine häufig angewandte Auswertemethode von Adsorptionsisothermen ist die Methode von Brunauer, Elmert und Teller, kurz BET-Methode genannt. Man bestimmt dabei die Monolagenkonzentration auf einer Oberfläche und ermittelt daraus die spezifische Oberfläche des Adsorptionsmittels. Wenn wir zum Beispiel 0,15 Gramm Stickoxid auf einem Gramm Aktivkohle als Monolagenbedeckung ermittelt haben, dann können wir wie folgt weiterrechnen. Diese 0,15 Gramm entsprechen bei einer Molmasse von 30 5 Millimol. Auf einem Gramm Adsorptionsmittel sind 5 Millimol Stickoxidmoleküle angeordnet. Dicht an dicht. Jedes Stickoxidmolekül hat einen Flächenbedarf von 0,3 mal 10 18 Quadratmeter. Also müssen wir die 5 Millimol mit der Avogadro-Zahl und diesen 0,3 mal 10 18 Quadratmeter multiplizieren und erhalten eine Gesamtoberfläche von 900 Quadratmeter auf einem Gramm Adsorptionsmittel.